Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News Sendung und heute haben wir Folge 10, also kleines Jubiläum für uns. Yes! <lacht> Aber als allererstes wollte ich mal euch mitteilen oder ja, wollte euch informieren, dieser Sendeplatz Montag 2015, der ist jetzt verlegt worden, fest verlegt worden auf Dienstag 2015. Denn es war für mich erstmal immer stressig, montags schnell die ganzen Sachen aufzunehmen, das Video zu verarbeiten oder be zu bearbeiten und zu rendern und das Ganze hochzuladen. Ist natürlich nicht stressig, aber dann wird es äh, komplizierter, denn YouTube braucht schon mal ab und zu eine Stunde, um dieses Video zu verarbeiten und in HD-Qualität äh, zu präsentieren. Und das ist dann immer sehr, sehr ja, zeitkritisch, ob es 2015 dann klappt oder nicht. Und äh, um. Um euch einen festen Termin zu geben, um mich ein bisschen zu entlasten, damit es nicht ja, zu stressig wird, ähm, ja, wollte ich einfach ein bisschen mehr ja, Zeit, das als Lockere angehen. Und äh, ja, so habe ich definitiv immer dienstags den festen Termin. 2015, der bleibt auch erstmal so, falls mal irgendwas ausfällt, wegen Krankheit oder sonst was. Ähm, Meteorit ist auf die Erde hin hinabgestürzt. Dann werde ich natürlich im Community-Tab euch informieren. Also, das ist meine Schnittstelle, um mal schnell mit euch in Verbindung zu treten, um euch äh, zu informieren über Sachen, um äh, euch auch teilhaben zu lassen an irgendwelchen Umfragen, wenn es äh, um Livestreams geht, was ich denn äh, Livestream soll. Äh, da möchte ich euch ein bisschen drauf dann teilhaben lassen. Äh, ja, wenn ich mal mehrere Spiele zur Auswahl habe, dann wird es da definitiv dann auch eine ne Umfrage geben. Ab und zu werde ich natürlich auch mal Livestreams machen, wo ich sage, okay, das, das werde ich heute definitiv streamen. Aber ab und zu äh, werdet ihr da auf jeden Fall mit einbezogen. Ja, das aber erstmal zu dem Thema. Und äh, dann kommt unsere News-Abteilung, äh, wofür wir eigentlich da sind. Und äh, ja, da haben wir das Sony-Thema. Wie es aussieht, begräbt Sony momentan unsere PSVR 2-Träume. Leider müssen wir mal abwarten. Dann haben wir einen gelungenen Quest 2-Jailbreak. Was das für uns heißt, schauen wir uns mal an. Dann haben wir noch äh, das neu angekündigte VR-Headset DecaGear. Da gibt es ein, ein kleines Update, sage ich mal, ähm, zu der letzten News. Dann haben wir noch mal Facebook Cloud Gaming, ähm, eventuell was für VR, mal schauen. Und äh, ja, dann kommen wir auch schon in unsere Spieleabteilung. Da habe ich mir jetzt überlegt, dass ich zu manchen Games ab und zu auch mal, wenn ich das habe, auch ähm, einen ganz kleinen gaming ausschnitt zeige, so zwei, drei Minütchen vielleicht, dass ihr auch seht, wie ist das Gameplay wirklich und nicht nur einen Trailer seht. Das äh, habe ich mir jetzt so überlegt, denn heute gibt es ein paar Titel, die äh, sind schon länger auf dem Markt, die verlassen aber jetzt ihre Early Access Phase. Dann gibt es auch Spiele, die gehen jetzt erst in die Early Access Phase und äh, dann gibt es noch Spiele, die sind noch vor Early Access. Äh, zum Beispiel das Spiel Pebibo. Da hat der Entwickler mir jetzt zugesagt, dass ich das mal hier zeigen darf. Das ist aber ein ganz, ganz frühe Early Alpha. Also äh, es hat noch nichts mit dem fertigen Spiel zu tun. Es äh, wird noch an allen Ecken gefeilt und äh, gearbeitet. Aber um euch mal einen ganz kleinen Einblick zu verschaffen, wollte ich das mal äh, zeigen. Und äh, ja, da gibt es dann ein kleines Gameplay zu. Und äh, ja, dann haben wir noch einen Titel, der ist gerade erst, ja, angekündigt worden. Das wäre Warhammer Age of Sigma und, ja, da schauen wir uns mal ganz kurz den kurzen Trailer an. Und, äh, ja, das bleibt eigentlich so wie immer und, äh, ja. Also ich möchte wirklich hier ab und zu mal so ein bisschen auch Gameplay zeigen, äh, dass ihr euch auch direkt was, ein bisschen besser was unter dem Spiel dann vorstellen kann, äh, könnt, wenn es das schon gibt auf dem Markt. Und, äh, ja, ist vielleicht ab und zu besser als nur den Trailer sich anzuschauen. ja. Soweit habe ich das jetzt erstmal gedacht und jetzt kommen wir zur ersten News und das wäre PSVR 2. Ja Leute, es gab ein ja nicht so erfreuliches Interview vom Sony-Manager Jim Ryan, was PSVR angeht und ähm, ja, da kommen noch einige andere äh, Infos noch nachher dazu, aber erstmal ähm, gehen wir auf das Interview ein. Also alle haben ja eigentlich gerechnet mit der PS5, als die angekündigt wurde. Cool, da ist jetzt mega Hardware vorhanden und äh, für die nächste Zeit. Und da wird mit Sicherheit auch ein PSVR-Headset von profitieren, ein neues. Und ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Die PSVR ist absolut überholt. Sie war zum Marktstart, war es ein Headset, was okay war. Ne? Die haben eine, äh, eine Brille auf den Markt gebracht, die vom Display her mit, mit dem... Äh, ja, mit der CV1 vergleichbar war, meiner Meinung nach. Ähm, nicht ganz so gut war, äh, Jittern vom Display oder vom Tracking her und so weiter und so fort. Aber sie hatten eine relativ coole Lösung. Kamera hingestellt, äh, PSVR-Brille auf und ich konnte zocken, äh, entweder mit Controller oder mit den Move-Sticks. Ähm, ja, aber das Ganze ist jetzt überholt. move -Stick ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das Tracking ist nicht mehr zeitgemäß, ähm, da gibt es cooles Inside-Out-Tracking, da brauche ich keine, ja, keine anderen Geräte. Ähm, klar ist Lighthouse besser, direkter, äh, genauer, aber ganz ehrlich, man kann richtig cooles VR erleben mit Inside-Out-Tracking, das heißt äh, mit integrierten Kameras, die den Bereich tracken, zeigt Oculus ja ganz gut, zeigt äh, ja, jetzt auch mit der G2 äh, von, von HP, die wird Inside-Out-Tracking haben und... Äh, ja, die ganzen WMR-Brillen haben das und das funktioniert echt, echt gut. Besonders, äh, ja, Quest funktioniert gut, Rift S hat mir gut gefallen, da habe ich echt keine Probleme gehabt. Okay, alle, die ganze Technik ist vorhanden, die könnte genutzt werden. Und wenn Sony da jetzt wirklich ein PSVR 2-Headset auf den Markt bringen würde, was, sage ich mal, guter Standard zwischen Rift S Oculus Quest 2 hätte von, vom Display her und von den, äh, von den Controllern her, ne? ähm, zum Controller auf Sony kommen wir gleich nochmal zu, dann hätte das einen Mega-Push nochmal für VR gegeben und ich denke, wenn dieses Headset mehrere Sony-Leute aufgehabt hätten, also Sony-User, äh, die wären echt begeistert gewesen. Aber so wie es momentan aussieht, gehen wir mal auf das Interview ein, wird es das erstmal nicht geben. Und äh, ja, Mix.de sagt da ganz nett, Sony begleitet Playstation VR freundlich, lächelnd aus der Hintertür des Gamingzimmers Und ich würde es eher so beschreiben, Sony begräbt momentan alle PSVR, zwei Träume von uns. Und ähm, ja, der Jim Ryan erwähnte da, wir sind mehr als nur einige Minuten von der Zukunft von VR entfernt. Und äh, ich muss da ganz klar sagen, nö. <lacht> äh, was hat der Typ Schlechtes geraucht, um so sowas darzustellen oder wiederzugeben ähm, ganz ehrlich, wir haben wie ich schon eben erwähnt echt coole Hardware äh, die wird immer besser, Controller, Display äh, Soundlösungen sind coole da, die für VR auch wichtig sind äh, und wenn keine guten Sounderlebnisse äh, da sind oder Lösungen da gibt es Modicap äh, Soundkits die wir uns da dran äh, montieren können und äh, ja, also Hardware ist da. Die Software wird immer besser. Meiner Meinung nach gibt es echt immer mehr Spiele, die richtig Spaß machen. Nicht nur von äh, AAA-Entwicklern, sondern auch äh, von Indie-Entwicklern. Da gibt es echt coole Games, die richtig Spaß machen. Und es wird immer mehr. Und äh, ich habe letztens schon in der News-Sendung erwähnt: äh, die in Indie-Entwickler und Spieleentwickler für VR können auch immer äh, ja, mehr. Gewinne erzielen, vielleicht etwas einfacher Gewinne erzielen und äh, man kann auch als, als Entwickler hingehen, so wie Phasmophobia und sagt, ja, ich entwickle mein Spiel für VR und für Flat und das Spiel ist durch die Decke gegangen, Müsst ihr, könnt ihr euch nur die, die Steam Charts mal anschauen und das wäre eine Lösung, die ich mir wünsche für, ja, für mehrere Spiele, dass die ja so eine Hybridlösung an, an äh, ja, anpeilen die Entwickler und sagen, ja, Flat ist möglich und VR ist möglich und beides kann funktionieren. Natürlich sind Spiele, die nur für VR entwickelt sind, natürlich besser, aber äh, es geht auch. Phasmophobia zeigt es und ähm, ist ein Indie-Entwickler. Das mal jetzt am Rande und äh, ja... Deshalb verstehe ich diese Aussage hier nicht. Wir sind mehr als nur einige Minuten äh, von der Zukunft von VR entfernt. Das passt meiner Meinung nach nicht ganz. Und äh, ja, er erwähnt noch, dass äh, Sony weiterhin an VR glaubt und an die Technik glaubt ähm, und irgendwann in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte, eine wichtige Komponente des interaktiven Ent Entertainments. Aber äh, ja, er schließt aus, dass es folglich... Äh, schließt er das aus, dass es kommendes Jahr dann ein neues VR-Headset von, von Sony geben wird. Ähm, echt schade. Ähm, man, man braucht ja auch nicht nur den Gaming-Sektor anpeilen. Äh, man kann ja auch Industrie anpeilen, man kann äh, ja, das als Videobrille nutzen. Netflix, Big Screen äh, zeigt ja da ganz gut, wie es geht. Äh, Virtual Desktop und so weiter und so fort. Und äh, ja, da gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten, die könnte Sony auch aufgreifen, und, um den Markt so ein bisschen äh, ja, zu erweitern. Ne? Und äh, ja, sie sind sehr zufrieden mit all den Erfahrungen, die sie mit PSVR machen konnten. Und äh, ja, hier schreibt, schreibt Mixed jetzt, äh, sie müssen das Kerngeschäft sichern, weil äh, Xbox da momentan oder Microsoft angreift. Ähm, mit Microsoft-Game-Streaming und ähm, ja, das soll so eine Art Netflix werden für, äh, für Gaming. Und äh, ja, wenn die das machen, ist Sony natürlich in Gefahr, weil äh, das Prinzip, was die äh, fahren mit ja, mit diesem Goldpass, den man kaufen muss. Und äh, ja, natürlich kriegt man Spiele noch umsonst jeden Monat. Das haben die auch gut eingeführt. Gibt es bei Epic aber zum Beispiel umsonst, ja. Ähm, muss man nicht unbedingt sich bezahlen lassen. Das kann man auch anders irgendwie äh, um umwälzen, die diese Kosten. Und äh, ja, auf jeden Fall haben sie da jetzt scheinbar Angst. Und äh, ja, kommen wir mal zu den Erwartungen. Hier steht jetzt, Sony hatte an der Erwartungen und das denke ich auch. Die haben sich viel, viel, viel mehr Verkäufe erhofft. Und ähm, die haben, ähm, wie es hier steht, sehr, sehr gute ähm, Packs hier, Megapacks ähm, auf den Markt gebracht und haben sich da scheinbar viel, viel mehrere, mehr Verkäufe erhofft. Und gehen wir mal ganz kurz zu den Verkäufen. Das ist der, genau, das ist der Controller, den wollte ich noch, euch noch zeigen. Äh, die haben äh, Anfang 2019 ein Patent rausgebracht und ähm, dann haben die noch ein Patent ähm, gewonnen. Ich denke, das heißt dann äh, gekauft für äh, Finger-Tracking-Controller. Und äh, wenn wir uns hier äh, an anschauen, das sieht aus wie die valve index controller Und äh, hier die Punkte sollen wahrscheinlich die ier werden für Inside-Out-Tracking. Also die, die sind da definitiv, die pennen nicht. Ne? Die haben da was in der Hinterhand und äh, warten dann natürlich. Die forschen weiterhin, da bin ich mir 100% sicher, weiterhin, auch wenn sie es jetzt nicht rausbringen, weiter an VR. Und ähm, wenn die was super Fertiges in der Schublade haben und denken, jetzt ist der Markt sicher dafür, dann werden die das auch raushauen. Aber äh, kommen wir mal zu den Verkäufen. Und äh, hier sehen wir so eine kleine Grafik. Hat angefangen im Oktober 2016. Und ähm, ja, dann sehen wir Februar 2017 haben sie dann 0,9 Millionen verkauft. Ähm, Oktober 17, 1,25 und so weiter und so fort und dann gibt es vom Dezember bis August 18 haben sie dann noch mal eine Million verkauft. Und Stand 2019 Dezember waren es 5 Millionen VR-Headsets und das ist eine, eine richtige große Menge. Und äh, ja, aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie, vieles, äh, wie viele PS4 verkauft wurden, das sind 106 Millionen und ich habe äh, eben noch irgendwie eine andere Zahl gelesen. Aktuell muss die wohl bei 116 Millionen sein. Und äh, ja, wie viele haben die sich da erhofft von diesen Konsolen? Haben die sich 10 Millionen erhofft, haben die sich 20 Millionen erhofft? Das ist natürlich die Frage, ab wann haben die sich gedacht, äh, VR ist ein Erfolg? Ne? Und äh, da bin ich mir sicher, ist meine Meinung, dass die mit 5 Millionen Einheiten absolut nicht zufrieden waren und äh, da äh, viel, viel mehr erhofft haben, dass die da auch äh, subventioniert haben das Ganze, dass die keine Gewinne mit den Headsets selbst gemacht haben und das auch wieder durch Softwareverkäufe und so weiter und so fort äh, rausholen wollten. Und äh, ja, dann kommt noch die Frage, wie viele von den 5 Millionen verkauften Einheiten sind jetzt aktiv im im äh, PSVR-Universum äh, aktiv, sage ich mal. Da habe ich leider nichts zu gefunden. Ähm, hätte ich gerne was zu gesagt, aber ist, ist es die Hälfte? Sind es 2,5 Millionen? Sind es nur noch eine Million? Also das werden die auch auf dem Schirm haben. Definitiv haben die da genaue Statistik, wie viele Headsets da momentan aktuell noch, noch aktiv sind. Und äh, das ist denen einfach zu wenig und äh, wer weiß, wie die Verkäufe da laufen für die PSVR-Spiele. Und äh, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, PSVR-Spiele. Da wurde letztes, ne dieses Jahr wurde da Hitman angekündigt. Und äh, ja, gehen wir mal kurz auf die, auf die Seite. Und ähm, ja, Hitman 3 wurde angekündigt, hier steht auch noch äh, No Man's Sky dazu, aber äh, es wurde für die PS4, PSVR angekündigt. Und da haben sich alle gedacht: Cool, wenn ich mir jetzt die, die PS5 kaufe, wird äh, mit Sicherheit äh, Hitman 3 davon profitieren, von der, äh, von der besseren Hardware, was die PS5 bietet. Und äh, dann kauft man sich einfach die PS5-VR-Version oder die PS5-Version. Und äh, ja, die sagen sich jetzt einfach: Nö, Leute. Ihr könnt die PS5 mit VR nutzen, mit dem alten PSVR-Headset, aber nur mit der PS4 spielen, also mit dem PS4 spielen. Ihr äh, bekommt auch keine neue Kamera, ihr bekommt einen kostenlosen Adapter, wo ihr die äh, Videokamera an die PS5 anschließen könnt und könnt quasi mit der PS5 VR zocken. Aber es wird absolut keine Unterstützung geben für PS5, Spiele, äh, dass die dann VR unterstützen und äh, ja, die streichen das jetzt einfach bei Hitman 3 raus und äh, für No Man's Sky, das heißt, wenn ihr Hitman 3 und No Man's Sky äh, VR zocken wollt, müsst ihr definitiv die PS4-Version haben und äh, profitiert daher wahrscheinlich auch absolut gar nicht von der PS5 und das ist eine, eine Logik, die will mir gar nicht irgendwie in den Kopf rein, weil äh, die, kündigen, die kündigten im Sommer diese, diesen VR-Knaller an, muss man ja einfach sagen. Hitman ist einfach ein, ein Knaller-Game. Und äh, da hätte ich jetzt nie mit gerechnet, dass die sich sagen, ja, aber Leute, ähm, PS5 unterstützt da aber nichts mehr. Ne? Und äh, so wie ich es aktuell verstehe, ist es wirklich so, ähm, dass PS5 da absolut... 0 äh, bessere Grafik zeigt, äh, nicht so wie die Quest 2 jetzt momentan, dass es immer wieder Updates für Spiele gibt, äh, sondern äh, ihr könnt auf PS4-Niveau da spielen und äh, das war es dann auch. Ne? Und das ist ähm, echt arm. Und äh, ja, Mixed, ihr schreibt, Sony schleicht PlayStation VR langsam aus. Ne? Und äh, ja, hier steht noch... Ähm, ob Sony jetzt die äh, wirklich bewusst hat entfernen lassen oder ob die Entwicklerstudios es ähm, freiwillig tun, weiß man jetzt wirklich nicht. Aber ein weiterer Hinweis wäre, dass Playstation-Konzern vorerst nicht mehr mit VR plant. Die alte Playstation-VR-Brille ist nur über einen kostenfreien Adapter mit der neuen PS5-Konsole nutzbar der besonders bestellt werden muss. Das ist guter Kundenservice, aber keine Investition in eine mögliche Gaming-Zukunftstechnologie. Ja, erstmal muss man sagen, cool, dass die natürlich ähm, das unterstützen, dass das alte Headset daran auch funktioniert. Ne? Das ist erstmal gut, dass sie sicherstellen, aber dass die dann absolut gar nichts mehr Neues unterstützen, naja. Sehr, sehr arm und äh, tut mir auch alles, alles leid für alle Sony-Fans da draußen. Ne? Ähm, ja, hier steht nochmal, dass die natürlich äh, an allem momentan noch forschen und arbeiten. Ne? Ja, Controller, Eye-Tracking und so weiter. Und äh, da werden die natürlich ein bisschen Geld noch investieren. Aber wann das Ganze dann kommt, muss man abwarten, Leute. Ja, das erstmal zu meinen Sony News. Ich hoffe, war jetzt ja, hilfreich für euch und ihr konntet euch jetzt ein bisschen besseres Bild machen. Falls ihr Fragen dazu habt oder Kommentare, ne? ich möchte euch gerne eure Meinung dazu hören. Schreibt es in die Kommentare. Ich diskutiere da gerne mit euch drüber. Und äh, ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das wäre der Quest 2 Jailbreak. Ja, Berichten zufolge soll bei der Quest 2 ein Jailbreak durchgeführt worden sein und ein erfolgreicher. Und wem Jailbreak jetzt nicht sagt, also wir haben ein System, Betriebssystem auf der Quest 2 und haben absolut keinen Zugriff darauf. Also wir haben keine Adminrechte, rechte ähm, Das heißt Root-Zugriff auf dieses System. Und das gibt es auch bei Handys. Und äh, ein Jailbreak ist ein Hack, der uns äh, Root-Zugriff gibt, also Adminrechte auf dieses System. Und wir können äh, dann installieren, was wir wollen, löschen, was wir wollen. Und äh, das geht so weit, dass man das komplette Betriebssystem austauschen kann. Das gibt es zum Beispiel bei Handys. Da gibt es komplett äh, frische Bet Betriebssysteme. Und äh, ja. Was das jetzt für die Quest 2 bringen soll, weiß ich nicht. Da komme ich auch gleich nochmal zu, was ich davon halte und äh, wie ich dazu denke oder darüber denke. Witzig finde ich nur, dass da äh, angefangen hat ein VR-Entwickler, Softwareentwickler, der Robert Long und äh, der hat gesagt, wer das schafft, dem biete ich 5000 US-Dollar und äh, ja, dann kam, kam der bekannte Oculus-Gründer Palmer Lucky dazu und sagte, ja Leute, wer das schafft, ich lege nochmal 5.000 US-Dollar in den Topf rein und äh, dann seid ihr bei 10. Und äh, ja, das zeigt auch so, wie er so ein bisschen über Oculus jetzt oder Facebook jetzt denkt. Und äh, da ja, alles tut, damit das geschafft wird. Aber machen wir uns mal nichts vor. Klar, ähm, die könnten damit den äh, Login-Pflichtzwang aushebeln. Aber was bringt uns das? Also ich sag mal, wenn die irgendwann hingehen und sagen, ja... Wir geben euch ein komplett neues Betriebssystem. Äh, ihr habt keinen kein Facebook-Zwang mehr. Ähm, man darf ja nicht so vermessen sein, und um zu glauben, Facebook würde das nicht merken. Und äh, die werden dann ruckzuck ja, die Brillen auch sperren ins, äh, ja, in, in dieses System. Und äh, dann können wir uns nicht mehr auf die Oculus-Server anmelden und können keine Spiele mehr kaufen, wir können keine Updates mehr laden, wir können äh, Spiele nicht mehr online zocken und es kann so weit gehen, dass man überhaupt nichts mehr spielen kann. Dann ist man nur noch angewiesen auf äh, ja illegale Weise wahrscheinlich Spiele drauf zu bekommen, kann aber wahrscheinlich trotzdem nicht mehr online spielen und ähm, ja würde uns nichts bringen. Also ähm, ich glaube, das ist jetzt eher so ein ja so ein kleiner ja kleiner Fun Fact, sage ich mal. ne? Und äh, ja, hier steht auch noch, wie reagiert Facebook darauf, welche Folgen der Jailbreak haben wird, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Ja, aber die, die Maßnahmen, die ich da gerade erwähnt habe, die werden kommen. Also, dass man dann definitiv ähm, ausgegrenzt wird, gesperrt wird. Das gab es damals auch bei Konsolen. Äh, bei der Xbox zum Beispiel. Äh, wenn man da äh, rumgefuscht hat, dann wurde man auch äh, aus dem Microsoft-System gesperrt und äh, Konnte also da nichts mehr machen. Und äh, ja, hier steht, der Jailbreak wird wahrscheinlich nur für Enthusiasten und Tüftler äh, interessant sein. Mehr nicht. ne Also wer da denkt, okay, ich bin Programmierer und ich äh, mache uns da jetzt ein eigenes Betriebssystem, so just for fun. Ne? Ähm, mehr mehr äh, wird das auch nicht sein. Und Facebook könnte zum einen rechtliche Mittel bemühen und gerichtlich gegen Jailbreaker vorgehen. Klar, das werden die wahrscheinlich dann auch machen. Und äh, zum anderen vorhandene Sicherheitslücken mit zukünftigen Betriebssystem-Updates schließen. Klar, wenn da, wenn da jetzt bekannt wird, ja, der hat das so und so und so geschafft, dann wird äh, Facebook und Oculus da ganz schnell gegensteuern und dann Update rausbringen fürs Betriebssystem und das wieder äh, sicher machen. Aber dann kommt der Nächste, der knackt das dann wieder und so weiter und so fort. Ja Leute, das dazu zum Jailbreak. Gehen wir mal zum äh, neuen VR-Headset Gear. In der letzten News-Sendung habe ich das schon von berichtet, dass Deca Gear VR-Headset von den Daten her High-End VR-Headset, ähm, gleiches Display oder gleiche Auflösung wie die HP Reverb G2, ähm, soll im Mai sogar schon ausgeliefert werden, also Mai 2021. Und ein Prototyp soll schon ähm, am Ende 2020 fertig sein. Und ähm, ja, also ich bin auch skeptisch, was das angeht, ob die wirklich das VR-Headset so schnell auf, auf den Markt bringen können. Und äh, wenn man jetzt sieht, hier steht die haben aktuell 19 Vollzeitangestellte, von denen 17 Ingenieure sind. Und äh, dass die so schnell komplett das VR-Headset so auf den Markt bringen können mit allem, was die da versprechen und... Ähm, Puh, also wenn die das schaffen, Hut ab, Hut ab. Da haben die sich einiges vorgenommen. Und äh, ja, also ich sag mal, ähm, da gab es ja jetzt ein mega Video vom Sebastian mrtv der hat da mit diesem ähm, Kunstmann zusammen äh, ein Interview geführt und äh, der hat da alles erklärt. Und also wenn die das wirklich so hinkriegen für diesen Preis, ähm, mit diesen Hardware-Daten, mit diesen Hardware-Specs äh, so ein geiles Headset auf den Markt zu bringen, da können wir uns alle freuen. Also, äh, das wird auch den, den Markt quasi dann, ja, wäre gut für den Markt, für, den, für die anderen Preise. Da müssen sich andere Hersteller natürlich auch ein bisschen nach unten bewegen. Und ähm, ja, Wealth hat jetzt bestätigt, dass es eine Anfrage jetzt auch gab damit äh, die Brille dann von DecaGear auch in, äh, in SteamVR integriert wird. Und äh, ja, die haben natürlich jetzt auch nur gesagt, ja, es gab eine Anfrage, aber nicht selber zur Brille. Und sie sind echt gespannt auch darauf, die Brille testen zu können, wenn sie denn verfügbar ist. Und ähm, ja, da kommen wir gleich zu. Jetzt haben wir hier noch ein Video, das schauen wir uns jetzt mal an. So, und in dem Video zeigen die jetzt ihre, ihre integrierte Kamera die das, äh, den Mund und das Gesicht quasi trackt und äh, unsere Avatare dann genau wie wir halt sprechen lassen, grinsen lassen, ne? Oder wie auch immer wir gerade mal gucken. Und äh, ja, das wird hier so ein bisschen gezeigt. So sehen wir hier die Kameraaufnahme? Und hier natürlich was die Software daraus macht. Also Mund wird getrackt, ähm, Augen, aber nicht die Pupillen, weil das ist zu weit nach von, von oben, da werden die wahrscheinlich nicht genau die Richtung sehen können, wie die Pupille guckt, aber die können gucken, wann das Auge blinzelt und äh, hier sehen wir es ja auf Eyeblink, und das ist natürlich für Avatare dann auch nicht schlecht, ne? Wenn wenn das sieht dann natürlicher aus. Und äh, ja, das das hat er gerade so ein bisschen erklärt. Okay. okay, for example, I'm going to smile and this mirror by here represent the mouse night. It should go up. Ja. <lacht> yeah. If I'm in the because I did not smile also when I smile if you want to see it in this avatar yeah, that you debugging avatar okay what is the window over here so each, each one of them is trying to de detect different things for example this neuron here is trying to detect uh, the mouth so as you can see here I plot here what is detecting it's detecting the lips Genau, hier macht die Kamera halt sehr, sehr viele Einzelbilder und die Software versucht das dann alles zu interpretieren und äh, ja, zu darzustellen, was dann gerade da passiert. Und ja, ich sag mal, ist auf jeden Fall cool, dass es sowas gibt. Ich sag mal so, dass wir noch momentan meiner Meinung nach auf dem Stand sind, dass man das nicht unbedingt braucht. Also, da wäre für mich Eye-Tracking wirklich wichtiger, damit wir Grafikpower sparen können, dass das vernünftig in allen Spielen äh, ja, unterstützt wird, als das jetzt hier. Es ist ein, ein tolles Gimmick, sage ich mal. Ne? Und äh, ja, der, der Kunstmann, der äh, sagt sich halt, Cloud-Streaming ist auch ein entscheidender Faktor und äh, könnte die Zukunft sein: äh, Cloud-Streaming für ja, für unsere VR-Headsets und... Äh, gear möchte da auch ein eigenes WLAN-Streaming... Ähm, ...Bauteil äh, rausbringen... Ähm, ja, das man dann, ich glaube, für 50 Dollar kaufen konnte... und das wird dann auch noch ähm, verkauft von, von gear oder von, von Decker. aber, äh, ja, lassen wir uns mal überraschen, was dann noch in Zukunft äh, von, von gear kommt... Ähm, ob die das auch alles so einhalten können, was die... ja sich da aufs Brett geschrieben haben. Ist auf jeden Fall sehr sportlich. Ich finde äh, find das nicht sportlich, dass sie sich dieses Ziel gesetzt haben. Aber mit der Mannschaft und äh, dieses Zeitfenster, was sie sich gesetzt haben, finde ich sehr, sehr sportlich. Und ja, lasst uns einfach überraschen, was da noch kommt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es da Neuigkeiten gibt. Und ja, kommen wir mal zum Cloud-Streaming von DekaGear. <lacht> zum nächsten Cloud-Streaming und das ist von Facebook. Ja, Cloud Gaming irgendwann mal interessant für VR. Und ähm, ja, jetzt hat Facebook einen normalen Cloud Gaming Dienst ins Leben gerufen. Und ähm, ja, wer mit Cloud Games jetzt nichts anfangen soll oder Cloud Gaming nichts anfangen kann, das ist einfach, das Spiel läuft irgendwo auf einem Server, egal was es jetzt für ein Spiel ist, ob grafikhungrig oder nicht. Und äh, hätte den Vorteil, wenn es ein grafikhungriges Game ist, ich brauche keine Hardware zu Hause, also das läuft alles irgendwo auf dem Server und ich bekomme nur den Videostream, ja, aktuell äh, auf dem Bildschirm. Irgendwann vielleicht mal in, ins VR-Headset geliefert und ähm, ja, das Ganze funktioniert für Flat Gaming schon echt ganz gut. Ich habe es zum Beispiel mit der Nvidia Shield, das ist eine ganz kleine Konsole von Nvidia und ähm, die schließt man einfach ans, ans Internet an, per LAN oder WLAN und dann an den Fernseher und dann gibt es einen Dienst. Ich glaube, der heißt Nvidia Now. Ähm, da kann man sich mehrere Spiele aussuchen, drückt dann auf Play und dann werden die auf dem Server gestartet und man kann die zocken. Also außer jetzt Multiplayer-Games, ähm, sage ich mal Rocket League, Multiplayer-Shooter, würde ich jetzt nicht unbedingt mit Cloud Gaming machen, weil äh, man hat natürlich Reaktionszeiten und die sind da natürlich nicht so mega, mega gut. Aber Singleplayer-Games irgendwelche äh, Rollenspiele. Ich habe schon Tomb Raider damit gespielt. Ging super, super gut. Und äh, ja, aber da sind wir bei Millisekunden. Und ähm, Latenzen, und Latenzen sind mega, mega wichtig für VR. Also ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt, wenn ein VR-Headset auf hatte, wenn das Bild komisch irgendwie ein bisschen ruckelte oder so. Da wird einem so schnell schlecht. Und ähm, ja, wenn... Wenn das alles nicht miteinander passt, wenn, sage ich mal, ich bewege mich nach rechts und nur 60, 70 Millisekunden später geht das Bild mit. Also es ist natürlich nicht viel, aber trotzdem merkt das Gehirn das und das Gehirn sagt dann, irgendwas stimmt nicht und dann wird einem schlecht und das wäre echt übel. Und äh, es gab da mal irgendwie so eine Millisekundengrenze, die nicht und, äh, überschritten werden sollte. Bin mir jetzt nicht, nicht mehr sicher, wie hoch die war. 40 Millisekunden oder so. Und äh, ja, aber nichtsdestotrotz, wenn die irgendwann schaffen, dass Internet schneller wird, also wir haben ja schon gute Geschwindigkeiten erreicht, natürlich nicht überall äh, in manchen Regionen, ähm, ja, haben die Leute noch arge Probleme mit dem Internet. Das ist echt traurig. Aber ähm, wenn es dann irgendwann mal so ist, dass jeder... Hightech-Internet hat, sage ich, nenne ich das jetzt einfach mal, dann äh, ja, wäre das eventuell möglich, über, über WLAN dann zur Brille das Ganze zu schicken. Hier wird von 5G, äh, ist hier für die Rede. Man könnte das Ganze natürlich auch nicht über Kabel losmachen, sondern auch über ein Oculus Link Kabel, sage ich mal. Aber ähm, natürlich ohne Kabel ist es natürlich besser, wenn es dann so gibt. So gehen wird, so. Und äh, ja, aber da sind wir noch meiner Meinung nach weit, noch weit entfernt, bis wir da wirklich mit, mit VR-Headsets zocken können äh, über Cloud-Gaming-Server. Aber wer weiß, vielleicht äh, geht es ja auch schneller. Und ähm, ja, Mark Zuckerberg hat jetzt die <lacht> seine Ziele so ein bisschen runtergesteckt, so wie es hier steht. Ähm, er will in den nächsten Jahren die 10 millionen nutzer marke knacken und äh, ja ich denke mal das ist mit sicherheit möglich in den nächsten jahren äh, aber wenn ich schon merk, äh, gesehen habe eben psvr hat 5 millionen headsets verkauft ne, in den letzten jahren und äh, er will jetzt 10 millionen nutzer in den nächsten jahren haben für für seinen oculus dienst oder facebook dienst ist mit sicherheit irgendwie irgendwie möglich ne? Ja, Leute, das mal dazu, so kleine Zukunftsvision, sage ich mal. Ähm, ja, was haltet ihr davon? Denkt ihr, das kommt in den nächsten Jahren? Ähm, auch für VR? Ich, ich meine, für Flat Gaming ist es schon, schon echt gut und funktioniert gut. Aber denkt ihr, wir werden in den nächsten zwei, drei, vier Jahren auch äh, VR-Headsets damit nutzen können, mit diesem Service? Würde mich interessieren. Einfach mal in die Kommentare. So. Jetzt kommen wir aber in unsere Gaming-Abteilung und äh, ich stelle das erste Spiel vor, oder ja, erste Spiel mit, ein, mit einem normalen Trailer und das ist äh, Warhammer Age of Sigma. Ja, Warhammer Age of Sigma Tempestfall wurde angekündigt und äh, es wird von den Carbon Studios entwickelt, die haben schon The Wizards entwickelt und ja, die wissen auf jeden Fall, wie VR-Titel wie entwickelt werden und äh, ja, The Wizards habe ich damals auch auf meinem Kanal gezeigt. Kann ich vielleicht mal in die Infobox packen. Ist schon länger her. Ich bin jetzt nicht so wirklich drin in diesem Warhammer-Szenario, sage ich mal. Ich weiß nur, dass es mega beliebt ist und da eine riesige Fanbase zu gibt. Es gibt äh, sehr, sehr viele Teile. Es ist eigentlich ein Brettspiel mit, mit richtiger Story. Und es gibt auch ein paar PC-Games im, im Flat-Stil. Also Flat-Games. Und ähm, ja, das war es aber auch eigentlich schon von, von meinem Wissen. Und äh, gucken wir uns das Ganze mal kurz an, bevor wir uns den Trailer anschauen, mal kurz um, um was es sich überhaupt geht. Das Action-Adventure soll mehr als sieben Stunden Spielzeit im Age of Sigma-Setting bieten. Age of Sigma ist das Nachfolgesystem von Warhammer Fantasy, auf dem auch die beiden Total War-Spiele basieren. Die, neue, die alte und die neue Welt gibt es nicht mehr, stattdessen acht Existenzebenen, Reich der Sterblichen genannt. Und äh, diese sind mit Portale verbunden. Also ihr, se ihr seht, das ist, äh, hängt alles sehr miteinander zusammen. Und da muss man schon wirklich in diesem Setting drin sein, um das alles äh, zu verstehen. Wer von euch Zuschauer kennt dieses äh, Setting sehr und äh, beschäftigt sich sehr viel mit Warhammer, würde mich auch mal interessieren, könnt ihr auch gerne mal in die Comments schreiben. So. Auch hier ist das Chaos nicht weit und hat bereits sieben Reiche überrannt. Nur Sigmas Welt Asyr ist noch frei und leistet Widerstand. In Warhammer Age of Tempest Tempestfall führen wir eine speziell zusammengestellte Gruppe Stormcast Eternals in die Welt Süch, das Reich von Nagash, dem Gott des Todes und Herrn der Untoten. Dort sollen wir einer neuen Bedrohung für die Reiche der Sterblichen auf den Grund gehen. Mit unseren Begleitern prügeln wir uns in Nahkämpfen und mittels bewegungsbasierten Zaubersprüchen durch Horden von nighthorn geistern Verschiedene Nahkampfwaffen äh, und Stäbe sollen dem Spieler dafür zur Verfügung stehen. Also wie das, wie das Ganze dann vom, vom, vom Gameplay aussieht, da gibt es noch überhaupt nichts zu. Und äh, ja, lassen wir lass uns mal echt überraschen. Und wenn es da Infos gibt, werde ich da auf jeden Fall äh, was zu zeigen. Ja, Carbon Studios haben bereits Erfahrung mit VR, ne? so Wizards. Insbesondere die Anwendung von Magie über Kontrollbewegungen wird gelobt. Ebenso die packenden Kämpfe, allerdings wird das Spiel nach einer Weile etwas repetitiv. Man bekämpft einfach immer wieder neue Wellen von Feinden. Ein gutes Warhammer-Spiel lebt vor allem von seinen Geschichten und der einzigartigen Spielwelt. Ich bin gespannt, ob Warhammer Age of Sigma Tempest Fall daraus Kapital schlagen kann. Oder ob es nur zu einer weiteren Lizenzgurke mit Horror- und Shooter-Elementen wird. Ja, das Spiel ist schon äh, auf Steam gelistet und äh, da gibt es auch den Trailer zu sehen. Gehen wir mal kurz auf Steam. Und äh, ja, hier sehen wir, dass es 2021 erscheint. Hier sehen wir Entwicklers Carbon Studio. Und äh, ja, Ton wird es nur in Englisch geben bisher. Oberfläche äh, gibt es dann aber auch in Deutsch mit Untertiteln, ist aber ganz gut. Und ja. Äh, ja, ich würde sagen, schauen wir uns den Trailer einfach mal an. Ich bin gespannt, ob wir auch irgendwie Gameplay oder sowas sehen. Und los geht's. Okay. <lacht> ja, das war der Trailer mit kleinen Jumpscare. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. <lacht> ja gut, ähm, was kann man sagen? Also es ist sehr, sehr finster gehalten. Äh, wahrscheinlich mit, mit horror schocker elementen sage ich mal. Ähm, Gameplay konnte man jetzt nicht sehen. Sound hört sich co richtig cool an. Also dieses, dieses Flüstern und so, was man die ganze Zeit gehört hat, links, rechts, links, rechts wechselnd. Ähm, ja, mehr kann ich auch jetzt gar nicht dazu sagen. Ich denke mal, das war so ein, so ein Nighthaunt-Geist oder so, was, äh, den wir da gerade am Ende noch gesehen haben. Ich denke mal, richtige Warhammer-Fans können da jetzt viel, viel mehr Infos rausziehen aus diesem Trailer vielleicht, wenn da draußen von euch äh, Warhammer-Fans sind. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, äh, was normale ähm, VR-Zocker jetzt nicht sehen, die sich jetzt nicht unbedingt mit, mit Warhammer beschäftigen. Und äh, ja, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ja, das war's mit Warhammer und jetzt ähm, würde ich sagen, gehen wir mal zum Gameplay von Pebibo. So, bevor wir zum Gameplay von Pebibo kommen, wollte ich euch noch mal kurz die Homepage von Torito Games zeigen. Die ist auch in der Beschreibung unten verlinkt. Und äh, ja, Entwickler kommen auch aus Deutschland. Und den Trailer habe ich euch schon mal gezeigt, den könnt ihr euch aber gerne noch mal anschauen, wenn ihr möchtet. Das Spiel wird für Oculus Quest und Oculus Rift entwickelt und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Gameplay und äh, ich glaube, es ist das erste wirkliche Gameplay, was ihr so auf YouTube findet und äh, ja, ich bin gespannt, wie das Game so ist und äh, nach dem Gameplay gibt es dann auch wieder ein kurzes Fazit von mir. So Leute, hier sind wir in-game und äh, ja, hier haben wir jetzt drei kleine Schweinchen zum Werfen. Das ist nichts anderes wie ungefähr bei Angry Bird. Die haben ja auch alle eine andere Funktion. Und äh, ja, hier sind unsere Ziele. Und lasst euch jetzt nicht von der äh, Wurfphysik oder so abschrecken, wenn irgendwas nicht gut funktioniert. Es ist komplett eine Early-Alpha, also ganz ganz frühe Alpha-Version. Und die Physik ist auch noch nicht final zum Werfen. Also lasst euch davon jetzt nicht abschrecken. Dieses äh, Gameplay soll jetzt nur dazu dienen, dass ihr mal in Game-Material so ein bisschen seht und um was es sich so im Groben geht. Und schon abgeräumt, oder? Yes. Jetzt kann man jetzt hier den Baseballschläger nehmen. Hey. <lacht> Okay. Schauen wir mal. Also man, man wirft die, man rollt die nicht so wie beim Bowling, sondern wirft die und dann rollen die natürlich auch noch ein bisschen. So, jetzt wird es schon schwieriger und äh, wir müssen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen über die Rampe gehen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Hey! <lacht> Also nur mit nur mit werfen kommt man hier nicht weit. Also man muss auch schon so ein bisschen, dass er wirklich wie beim Bowling so ein bisschen äh, auch über den Boden geht. So. Okay, schauen wir mal. Also wir können uns hier einen gewissen Radius bewegen. Jetzt suche ich Mal mit ich da irgendwie. Ah, guck mal. Ach schade, der ist nicht mit umgekippt. Jetzt aber. Hm. Komm her. Kommst du? Ja. <lacht> okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen was überlegen. Am besten wäre mittig, wenn die beiden nach, zur Seite kippen, ne? Gegner hier. Ja. Und ab zum kleinen Fazit. So, das war das Gameplay von Pebibo und was können wir sagen? Also als allererstes äh, muss ich sagen, für eine Early Alpha funktioniert das echt gut. Die Wurfmechanik funktioniert ganz gut. Gut, ich habe mal so versucht, wie so einen äh, ja, wie so eine Bowlingkugel das Ganze zu werfen oder zu rollen, eher gesagt, das ging nicht. Da äh, prallten wir an uh, irgendeiner unsichtbaren Wand ab. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist oder ob es noch ein kleiner Bug ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist eine ganz frühe Early Alpha und der Entwickler hat mir auch gesagt, äh, die Wurfmechanik, ist noch nicht so, wie sie äh, mal final äh, werden wird. Von daher kann ich da äh, gut äh, drüber hinwegsehen. Und äh, ich finde cool, dass ich überhaupt das Spiel hier testen durfte und euch schon mal einen kleinen Einblick geben durfte, wie das ganze Spiel so funktioniert. Und äh, ja, ich, ich sehe das Spiel so, ja, ich kenne diese, diese Spiele nur so vom Handy her oder von Angry Birds. Man hat immer diese Minispielchen, ähm, die man äh, immer, ja, erledigen muss, bevor man weiterkommen kann. Und das geht dann halt immer so weiter. Der Schwierigkeitsgrad wird immer höher. Und ja, wir haben jetzt im Gameplay nur die kleinen Schweinchen gesehen. Weiter habe ich jetzt noch nicht gespielt. Ähm, aber es wird nachher auch andere Wurfobjekte geben. Da sehen wir auch im Trailer. Da gibt es ja, ich glaube, vier Tiere, die alle verschiedene Fähigkeiten haben. Und da muss man nachher natürlich überlegen, wie wendet äh, man was an und äh, wie am besten äh, und wo wirft man das Ganze. Also ich fand es jetzt echt cool gemacht. Hat mir gefallen und äh, ich bin gespannt, in welche Richtung sich das Spiel entwickelt und äh, wie gut am Ende dann die Wurfmechanik wird. Was haltet ihr von dem Game? Äh, wäre das was für euch? Wäre das nichts für euch? Also das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es einfach mal in den Chat oder in die Kommentare rein. Und äh, ja, ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Titel. Ein weiterer Titel verlässt den Early Access und äh, das ist Chief Simulator VR. Und ich habe das Game damals im Early Access schon mal gezeigt. Und äh, es war noch nicht wirklich, ja, es lief noch nicht alles so rund. Und ich werde das Spiel mit Sicherheit noch mal auf meinem Kanal testen. Ist seit dem 12. November 2019 im Early Access. Und äh, ja, dieser wird jetzt bald verlassen. Und ähm, ja, kostet 16,79 Euro. Ist auch wieder für alle gängigen Brillen Index, WIFE, Rift, WMR-Brillen verfügbar. Kann im Stehen und Sitzen gespielt werden. Oberfläche ist auch deutsch. Äh, kein, kein, Englisch, äh, kein deutscher Ton. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also, ich werde es definitiv testen. Davon äh, zeige ich euch jetzt kein Gameplay, da, da ich ja schon mal auf meinem Kanal Gameplay gezeigt habe. Und ähm, ja, definitiv wird es dann mal ein kurzes Video zu geben, was sich da jetzt verbessert hat, ob es jetzt viel runterläuft und. Äh, ja, kommen wir zum nächsten Titel und das ist Powerbeats VR Fitness und Fitness ist hier genau das richtige Wort. Also man kann sich hier richtig, richtig fit halten und äh, ist ein richtig krasses Workout, würde ich sagen. Wer jetzt nicht so wirklich auf andere Sportarten steht wie Boxen oder so, der ist hier richtig gut bedient. Also auch coole Musiktitel, ähm, wie bei allen Rhythmus Games, fliegen halt Sachen auf einen zu, äh, die man dann halt wegboxen kann. Und ähm, ja man muss äh, Gegenständen auch ausweichen. Und äh, also das ist alles drin und ist echt kräftezehrend, kann man nur sagen. Und ja, da sind wir jetzt kurz vor Verlassen der Early Access Phase und ja, echt cool und hat auch richtig gut abgeschnitten. Ihr seht hier 83 Nutzerrezessionen und 86 davon positiv. Ähm, alle, alle Brillen werden so unterstützt, Valve Index, HTC, Vive, Rift und die WMR-Brillen. Man kann es natürlich nur stehen zocken, weil äh, ja, man echt äh, auch nach links und rechts ausweichen muss und man muss sich schon viel bewegen. Von daher äh, ist das Sitzen nicht so wirklich gut. Es wird da definitiv ein äh, Gameplay-Video auf meinem Kanal geben. Und äh, ja, ich würde fast einen Livestream auch machen, aber ich weiß nicht, wie lange der Livestream angeht, weil es echt hart ist. Und ich habe auch mal Expert gezockt. Also es gibt verschiedene Stufen, die man da machen kann, wie bei allen Rhythmus Games. Und Expert ist sowas von hart. Also nee, also da bin ich raus. Da bin ich auch, glaube ich, zu alt für. Aber ansonsten so Beginner und Medium war ganz gut. Hat mir gut gefallen. Und äh, ja, wie wir hier sehen, man kann auch eigene Musik da mit einem Level-Editor ein, einbauen und so weiter und so fort. Äh, Kalorien-Tracker und Herzfrequenzmonitor äh, monitor support hat es auch. Und äh, ich muss mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht kann ich da noch einbinden in meine Aufnahme. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall cooles Game. Also mir hat es gefallen. Ähm, Rhythmus-Games sind immer so eine Sache, aber hier kann man auch richtig, richtig fest zuschlagen, wie beim Boxen und das hat mir so gut gefallen. Und äh, ja. Also 20 Euro, ich glaube, für so ein richtig cooles äh, Workout-Programm äh, oder Game äh, kann man das echt schon mal, schon mal anlegen, weil man kann es echt öfters zocken. Und äh, ich glaube, äh, hier kann man auch richtig fit werden, wenn man das jeden Tag mal, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Minuten zockt. Ich glaube, da bleibt man richtig äh, fit bei. Und äh, ja, Leute, das erstmal zu zu Powerbeats VR. Links, äh, Link ist in der Beschreibung. Und äh, wie gesagt... Gameplay folgt auf meinem Kanal und kommen wir zum nächsten Game. So, hier haben wir jetzt ein Spiel, was bald in den Early Access kommt und äh, wird veröffentlicht am 5. November. Ähm, auch wieder alle gängigen Headsets werden hier unterstützt. Und äh, ja, ich habe mir das Spiel noch nicht angeguckt, aber ihr werdet gleich von mir ganz, ganz frisches Gameplay sehen. Also ich zeige euch jetzt hier nicht die Trailer oder so, äh, denn ich durfte das Spiel auch testen. Und äh, ja, nach dem Gameplay gebe ich dann auch mein kurzes Fazit ab. Und äh, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Gameplay. So Leute, willkommen bei Grapple Tournament. Ganz kurze Einführung, wir haben einmal eine Waffenhand dann haben wir auch eine Hand, wo wir so eine Art, Enterhaken ja, mit Seil an die Decke schießen können und uns damit fortbewegen können, wie bei Jupiter Grad. Und äh, wir können natürlich auch mit beiden Händen schießen, wir können uns die Waffe auch dahin packen, äh, wie wir wollen, ne? Und äh, ja, es gibt einen Singleplayer und es gibt einen Multiplayer-Part. Der Multiplayer geht jetzt momentan noch nicht. Aber wir können hier schon mal zocken und wir machen jetzt einfach mal drei Bots. Wir lassen mal easy und los geht's. Ja. wir oh, Minigun hier. Stirb! Double kill. Double kill! Und wie wir sehen, hier haben wir das Sein und ich will die Waffe, ich will die Waffe. Die Waffen können wir uns auch damit holen oder die Upgrades, die wir wollen. Ne? Wird da nat natürlich durch das Seil natürlich ein richtig schneller Shooter. Ne? Okay, die Bots sind natürlich auch easy eingestellt. ne? So, und den holen wir es auch noch. Oh, irgendwie ist die Waffe nix. <lacht> so, wo war er? Oh, diesmal gar nichts, die Waffe hier. Könnte aber echt ein lustiger Shooter werden. Irgendwie höre ich hinter mir was? Ja. Wow, die, die ist nice. Warum ist die weg? Okay, dann bleibt nur die normale. Mit normalen Waffe kann man natürlich auch Kills machen. Was ist das hier? Ah, die ist ja lustig. Also für eine Early Access, muss ich sagen. Funktioniert das natürlich gut. Ah, der willst du aber wissen hier, du. natürlich nicht, ob ich gut genug für den Multiplayer bin. Ich denke nicht. Aber manchmal macht die keinen Schaden, ne? Die Waffe. Headshot. <lacht> Boom! In your face. Wenn zwei sich streiten, ne? Freut sich der dritte. Man muss sich natürlich ein bisschen eingewöhnen, aber klappt echt gut. Ja Leute, das war die kleine Einführung in Grapple Tournament und äh, ja, kann man sagen Annual Tournament in VR? Vielleicht. <lacht> Gehen wir ins kleine Fazit. Ja Leute, das war Grapple Tournament und ich muss sagen, mir hat das Game richtig Bock gemacht. Ich habe schon richtig Lust darauf, äh, das bald mal... Ja, gegen euch zu zocken, mit anderen YouTube-Kollegen zu zocken, also das, äh, das, Game hat einfach Spaß gemacht und hat wahrscheinlich auch, äh, ja, ein bisschen, äh, ja, Potenzial zum Ausrasten vielleicht, <lacht> wenn man dann dauernd hier äh, gekillt wird. Gut, ich habe jetzt gegen Easy Bots gespielt, ist natürlich äh, jetzt nicht so schwer gewesen. Ähm, aber das war jetzt auch mein ja fast erstes Gameplay, ich habe vorher eine Runde gezockt, bevor ich das Gameplay aufgenommen habe und habe danach die Runde jetzt gemacht und ja, wie gesagt, ich, ich fand es echt gut und äh, mir hat es äh, echt gefallen, auch diese, diese Spielmechanik, dass ich ein, diese, dieses Seil habe, wie bei Jupiter Grad und äh, dann mich irgendwo hinschwingen kann, hochziehen kann und äh, die Waffen, die, jetzt, die ich gefunden habe, haben mir echt Spaß gemacht. Manche waren halt nicht zu gebrauchen oder ich habe sie halt falsch angewendet. Da muss man natürlich auch erstmal mit, mit klarkommen und äh, erstmal lernen. Man hat auch ein Schild, was man erstmal runterschießen muss. Und äh, ja, echt cool. Und äh, ich bin gespannt, was da alles für Content reinkommt. Äh, hat auf jeden Fall richtig großes Potenzial, meiner Meinung nach, das Game, ein richtig cooler äh, Shooter zu werden. Erinnert mich mega an Annual Tournament. Auch äh, könnte vom, vom Schnelligkeitsfaktor so. Ähnlich werden. Unreal war mega schnell. Äh, also das war jetzt, ja, das muss man erstmal gegen andere Spieler auch wirklich spielen und nicht gegen Bots oder nicht gegen, die, gegen diese Easy-Bots. Aber wie gesagt, äh, mir hat es gefallen. Wie hat es euch gefallen, das Gameplay? Würde ich auf jeden Fall gerne wissen. Schreibt es in den Chat oder in die Kommentare. Und äh, ja, das war es jetzt auch mit der News-Sendung. Ich hoffe, euch, euch hat es gefallen. War jetzt wieder, ich glaube, so ungefähr 50, 55 Minuten. Ähm, da ist der Ben auch wieder, der muss zum Outro natürlich immer dabei sein. <lacht> ja, Ben, ist alles gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, die Länge ist auch für euch in Ordnung, dass äh, man sagt, okay, wenn es einmal die Woche ist, ihr habt einen festen Terminplan wie äh, ja, Dienstag 2015 und ihr könnt eine Stunde ungefähr einplanen. Äh, wenn euch das so gefällt, gerne mal auch mal wieder in den Chat oder in die Kommentare. Äh, ich bin natürlich auf Feedback angewiesen von euch, ähm, was euch da am besten gefällt. Ich will das auch nicht zu kurz halten, weil äh, wenn man nur die Themen ganz kurz ankratzt, kann man auch nicht wirklich irgendwas erklären. Und äh, ja, jetzt mit den ganz kurzen Gameplays, wie gefällt euch das? Äh, da brauche ich auch noch mal kurzes Feedback. Ich finde es jetzt eigentlich nicht so schlecht, dann kann man sich ein bisschen ja, mehr vorstellen von den, von den Titeln her. Und äh, ja. Von den meisten Games wird es natürlich auch noch mal ein längeres Gameplay auf meinen Kanal geben. Und ja, Leute, ich wünsche euch wie immer einen schönen Abend. Dankeschön fürs Einschalten. Vergesst den Abo-Button nicht, vergesst den Like-Button nicht. Äh, Würde mich echt freuen, wenn ihr mich dahingehend auch unterstützt. Und äh, ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.